ist in Europa Klimakiller Nummer eins. Der Bagger läuft Tag und Nacht. Alles Lasten zukünftiger Generationen und der Menschen im globalen Süden. Ich möchte gerne in meinem Dorf bleiben. Nur weil die Politik in den letzten Jahren gepennt hat, müssen jetzt Menschen leiden und wir müssen hier weichen, obwohl wir es gar nicht wollen. Also ich finde das einfach nur krass, was von der Politik gemacht wird. Meine größte Motivation ist, hier Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit, ähm, gesellschaftlichen Diskurs zu schaffen. Eben mit unseren Körpern die Kohle-Zufahrt blockieren und weil wir dafür stehen, dass der Ausstieg jetzt kommt und nicht 2038. Wir alle wissen, dass wir kurz vor dem Point of No Return stehen. Weil wir haben 1,5 Grad schon erreicht. Wenn ich meine eigene Zukunft sichern möchte, wenn ich jemals mit einem ruhigen Gewissen ein Kind in die Welt setzen möchte, ist es jetzt meine Pflicht, aktiv zu werden, Änderungen einzufordern und Druck zu machen, auch tatsächlich von unten nach oben. Ich persönlich äh, würde mich auch wegtragen lassen. Ich bin total stolz hier auf diese Jugend, auf die jungen Leute, die wirklich reinhauen und sagen, nee, wir machen dieses Zirkus nicht mit und wir stemmen uns dagegen auf Fridays for Future. Wir machen so lange weiter, bis ihr aufhört, bis sich was bewegt.